Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Und damit willkommen zu Five Nights at Freddy's 4. Ja, lang ist es her seit dem letzten FNAF Let's Play. Und, ähm. Das zeigt sich auch an der Qualität, würde ich sagen. Jetzt, wie ihr seht, die Cam ist noch ein bisschen gleich, aber sie ist ein bisschen flüssiger. Hat jetzt auch eigentlich mal Beleuchtung hier oben. leucht. oh mein Gott, das ist hell. Oh mein Gott, man kann mich sehen. In, also man kann mich wirklich auch sehen. Sehen, sehen, ja. Das Spiel ist irgendwann 2016, glaube ich, rausgekommen. Warte, ich, ich guck mal ganz kurz, kurz nach. Ach nee, das Spiel ist irgendwann 2015 rausgekommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es ist auf jeden Fall lange her, dass wir Fluff gespielt haben. Und... Es ist mal wieder so bald. Dieser Teil hier, Five Nights at Freddy's 4, ist ähm, womöglich der gruseligste von denen. Zumindest habe ich so den Eindruck. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns an, warum ich das so denke. Five days until the party. Eine Party? Nice! Ich bin dabei! What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared. I am here with you. Okay. Er ist hier mit uns. Gott. Äh, Welche Kleider? Nein. These are my friends. Das sind deine Freunde? Na gut, vielleicht sind das Blüstiere Aber warum fehlt Foxys Kopf? Hey, kann ich mit dir reden? Alter, da folgt er mit seinen Augen. Er folgt mir mit seinen Augen. Das ist so gruselig. Kann ich bitte raus? Hallo? Bitte? Hallo? Ich will hier raus. <lacht> Tomorrow is another day. Morgen ist schon ein besserer Tag. Und da fangen wir an mit Nacht 1 in der schönen Schrift. Ja, und so geht das Spiel los. Wir sind hier in unserem Zimmer eingesperrt in der Nacht und... Naja, nicht wirklich. Also, wir sind am Tag eingesperrt und jetzt in der Nacht nicht mehr. In der Nacht passieren komische Dinge. Das Spiel muss lange laden. Ich weiß nicht warum. Oh, okay. Game hat geladen. So, und oh Gott, wie es laggt. <lacht> ich hoffe, das regt sich gleich. Ähm, ja, wie ihr sehen könnt, wir sind in einem Kinderzimmer. Click here to run to the door. Okay, das Spiel muss ein bisschen laden, sehe ich gerade. Warning, listen carefully. If you hear briefing, hold the door shut. If you do not healing, use the flashlight. Ähm,. Hold Shift to Close. X to High Tips. Alles klar. Ich hasse diesen Teil. Ich habe mich so lange geweigert, das zu spielen. Weil ich den am gruseligsten finde, muss ich zugeben. Die Atmosphäre macht einfach aus. Und man muss auch hören. Man muss auch wirklich Spiel laut machen. Und sich laut jumpscannen lassen, wenn man es verkackt. Weil Kannst du nicht durchspielen. Du musst was hören. Ja, jetzt muss das Spiel noch gerade laden. Ich weiß nicht, warum es laden muss, aber... Bitte, Spiel. Oh, danke. Jetzt ich mich besser. So, 1 a.m. In diesem Spiel ist es glaube ich nicht so schlimm. Die erste Nacht. Ich weiß es wirklich nicht manchmal, ne? Wir brauchen noch keine Angst zu haben, wegen dem Closet, der ist erst für die späteren Nächte. Apro Lächte, die sind nicht so lang. Ich muss echt... Moment, ich muss mir echt lauter drehen. Und mich laut Jumpscannen lassen. Also ich, ich merke jetzt schon, wie mein Herz anfängt zu pochen. Ich hasse diesen Teil, weil er so gruselig ist, wie ich finde. Ich glaub, Vielleicht darf ich auch nicht so lange warten. Ich weiß es nicht. Was war das für ein Geräusch? Es war kein Atmen, deshalb habe ich geleuchtet. Wow, wow, soll bitte leiser. Ich muss hören, ob mich jemand voll atmet mit Mundgeruch. So sieht Schatten aus. Okay. Ja, hinter mir auch alles gut. Super! Da ist nichts, glaube ich. Ich zitter jetzt schon, alter. Ich habe Footsteps gehört, glaube ich. Ihr solltet das Spiel auch, äh, ihr das Video auch laut stellen. Vielleicht könnt ihr auch was hören. Ich hab Angst. Boah, ich weiß halt wirklich nicht, wie sich das denn anhört. Wenn die dann an der Tür stehen und mich greifen und mich essen und mich zerstückeln und mich in... ...was auch immer zerteilen. Ich weiß nicht, wie lange ich da drin stehen darf, in dieser Tür. Ich meine aber die Nächte sind nicht so lang. Ich meine, die sind alle nicht so lang. Entspann dich. Es ist noch... Alles okay, wollte ich sagen. Nein. Hab so ein <lacht> gehört und ich dachte, der wäre noch im Gang. Okay, jetzt weiß ich, wie sich das anhört. Okay, machen wir es nochmal. Ich weiß jetzt, wie sich das anhört. Alter, schon in der ersten Nacht. Was sage ich vorhin? Ja, die erste Nacht ist glaube ich nicht so schwer. Oder so. Ich hoffe, es ist laut genug für euch, dass ihr das auch hört. Okay, ein bisschen warten. Äh, X, du halt. Okay, wir sehen uns gleich wieder um 4 Uhr morgens. Ich weiß nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund muss das Spiel bei mir lange laden. Ich weiß wirklich nicht, warum. Okay. Eine Stunde in Game ist ungefähr eine Minute im Real Life. Bis 6 Uhr morgens, 6 Minuten in der Nacht. Und das geht noch. Besser als den anderen immer Fluff spielen. 10 Minuten zum Beispiel, den ersten Tag oder so. Das war echt schlimm. Wow! Alter! So ein Fake-Freddy! Okay, es ist wieder 4 Uhr morgens. Die sind jetzt wieder wach, oder? Leuchten? Oh. Hi, Bonnie! Wir haben uns vorhin gejumpscared. Im Leggy-Time. Chica noch nicht da? Oh, ah. Hi! es ganz genau zu hören das ist echt nicht leicht erste nacht junge okay, ich höre meinen herzschlag schon fast lauter als die scheiße dom wow wow Okay. 5am. Komm schon, das kriegen wir hin. Komm schon. Bitte. Nichts. Gut. Nächste Tour. Nichts. Gut. Umdrehen. Verpiss dich. Oh, ist schon weg. Okay. Linkstür. Nichts. Okay. Rechts die Tür. Nichts. Gut. Umdrehen. Gut. Links die Tür. Gut. Rechts die Tür. Nichts. Okay. Komm schon, das schaffe ich. Komm schon, Mann. Das ist die erste Nacht. Ich habe fünf Nächte vor mir, wenn ich sogar noch Bonus-Content. Ich freue mich, dass ich die erste Nacht geschafft habe. In welcher Welt leben wir? 6 a.m. erreicht. 4 days until the party. 4 Tage bis zur Party. You know, he is hiding again. Wer heidet again? Ah, jetzt ist die Tür offen. Die won't stop until you find him. Wer wird mich finden? er mir mit seinen Augen. Nö. Okay. Doch. Du da. Kann ich hier rausgucken? Nee. Over there. Hier? Yeah? Ja. Oh, hi. <lacht> Dieser psychic friend Fred, der macht mir ein bisschen Angst, ne? Wie er so teleportiert. Schönes Zimmer. Kann ich mit Mangle reden? Mit kaputten Mängel, irgendwie kaputt getrampelt. Nee, geht nicht. Okay. Dann in eine andere Richtung. Ja, ja, du folgst mir. <lacht> Hi! Na, was geht? Oh. Da ist der Vogelsekopf. Tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Ein besserer Tag. Ein... Fun with Flash Trap! Halte Control to use Flashlight. Okay. Let's go. Ich muss auf dem X bleiben. Ja, let's go. Hi, Flashwrap. Wir haben 80, 90 Sekunden ungefähr. Oh. Hi. Oh, fuck. Ich muss ein bisschen länger warten. Scheiße. Er bewegt sich gar nicht. Okay, ich warte jetzt bis 45. Keine Ahnung. Jumpscare mich halt. Er also hat sich bewegt. Er also hat sich bewegt. Hi! Fuck, ich hab zu so viel Schiss, Alter! Das hier links! Ja! Hey, das war gar nicht mal so schwer! <lacht> nice! Oh! Nacht. 2, Nummer 2. Ja, so geht diese Nacht los. Wenn es natürlich. Oh. Oh, läuft alles? Es läuft. Ja? Doch, es läuft. Alles klar. Work it. Make it, do it, Make Hey Leute, ich habe, ich wollte gerade sagen, wir haben zwei Stunden übersprungen. Ich wollte gerade so leuchten, weil ich habe gehört, ich habe nichts gehört. Ich habe gelauscht, habe nichts gehört. Und dann bin ich gekillt worden. Super. Yay, toll, Juhu! wow. Das so vorne leuchte ich jetzt direkt. Hi Bonnie. Äh, Bonnie. Leuchte, du kannst mich jumpscannen. Oh, Spiel hängt. <lacht> Warum hängt es? Spiel ist abgekürzt. LOL. Alter, mein Spiel ist so richtig instabil. What the fuck? So, ich hoffe, das Spiel geht jetzt wieder. Ja, okay, schön. Habe ich das Ganze mit Fun with und umsonst gemacht? Anscheinend. Ähm. Ja, dreh ich bitte um, da ist bestimmt jemand. Hi. Ich kann nicht leuchten. Weil das.. Okay, jetzt fühle ich mich besser. Boah, ich habe echt Schiss manchmal, ne? Dass da einfach so ein Animatronic davor steht. Oder was für immer, was auch immer das jetzt für Viecher sind. Aber ich muss mir da schon vorstellen.. Was machen die da eigentlich, wenn die da vor der Tür stehen? Ich meine, die können doch einfach direkt reinkommen. Die Tür steht offen. Die ist offen. Ups, das wollte ich nicht. Fuck. Oh fuck, das war schlecht, oder? Instant tot? Maybe. Das Spiel ich doch niemals durchgespielt, Alter. piss dich bitte. Was mir da auch einfällt. Wenn die da vor der Tür stehen. Und ich da auch vor der Tür stehe. So wie jetzt? Was denken die sich denn so? Die können mich doch direkt umskern Nur die warten da, bis ich irgendwas mache. Leuchten? Warum geht's nicht? Oh, weil da Bonnie war. Niemand. Die, die starren mich so an. Äh, äh, äh, komm, ich will nicht beißen. Äh, äh. Und mehr passiert da nicht. Auch ein bisschen weird, ne? Ein bisschen awkward? Die sind nicht so die, die klügsten. Da hatten wir schon klügere Animatronics, aber ey. Ich meine, die haben den besten Ort ausgewählt immerhin. weiß es nicht okay das war nicht das war nur bei ambience okay zwei morgens fuck bonnie wird hier sein nein irgendwer klingelt da in game oder was auch immer das für background sounds sind ich höre nichts Hab so so ein gehört und ich dachte die steht da jetzt einfach schon direkt vor der tür aber anscheinend noch nicht oder so fuck fuck ich hatte die stand da schon anscheinend nicht oh, bin ich schlecht dass auch jedes mal alles laden muss ne auch nervig da geht jemand ja okay footsteps glaube ich bedeuten nicht dass die da sind also, ich kann da leuchten, wenn ich die höre. Also, ich glaube, nur die Tür zu schließen, wenn die so. machen. Ich glaube, bei Footsteps ist noch alles okay. Ja. Wenn ich so gar nichts habe, ich auch voll Schiss. Wie viele waren wir gerade vorhin? Zwei? Ja, ich habe Footsteps gehört. Ich habe einfach geleuchtet. Footsteps, aber das ist komisch. Die Footsteps kommen so noch ganz hinten ins Ohr und nicht vorne. Das macht definitiv schwieriger, nicht im positiven Sinne. Das ist scheiße programmiert. Aber nichts, dann ist auch keiner. Nix, hör nichts da, nix, hör nichts da. Nix hör, nix da. Gut. Was war das denn gerade? Das war gruselig. Ich hab, hä? ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. The fuck? Ich schwöre euch, ich hab nichts gehört. Oder hätte ich länger warten sollen? Tutorial, okay. Ich war es jetzt noch mal. Ich habe mir jetzt die Audiodatei angehört, wie das briefing sich anhört. Man hört irgendwie die ersten, weiß ich nicht, die ersten fünf Sekunden hört man das gar nichts so gut. Erst danach hört man so <lacht> richtig. Also, ich denke mal, dass ich so ein bisschen länger warten werde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, irgendwie so. Vielleicht mal schauen. Da habe ich was gehört, aber da war nichts. Hi. Da habe ich was gehört. The fuck? Ich weiß zum Glück, wie Foxy funktioniert. Oh, ist weg. Scheiße, was da drin ist, nichts. Bis nicht. ich kann wirklich nicht so viel kommentieren, es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht. Ich muss wirklich auf die Audio-Cues hören. Das ist immer noch weg. Gut. Hi. Aber sonst schaffe ich das Spiel nicht. The fuck? Piss dich. Spast. Was war das? Ist er geflasht? Ist das Foxy? Oh fuck, Foxy? Nee, das sind die fetters glaube ich. Hinter mir. Keine Ahnung, was es ist. Wow, wow, wow. Was oh, blinkt wieder. Nichts. Hi. Gut. Tschüss. Piss dich, Bastard. Er ist da. Er ist nicht da. Doch, er war da. Das war richtig. Nicht da. Okay, Alter, waren schon zwei. Ich muss schneller. Nichts. Es bringt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Je höher die Zahl desto mehr Angst habe ich. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich hier zuzuhalten muss. Ich brauche Tipps. Atmet. Okay, das war sowas von eindeutig. Nichts. Das war bisher das eindeutigste Atmen. Hinter mir. Gut. Das flackert die ganze Zeit. Was ist das? The fuck ist das Flackern? Warum flackert es? Ja. Okay. Bisschen warten muss man. Das bringt mich wirklich aus der Ruhe, dass es die ganze Zeit flackert, ne? Seid ihr das? Oh, 5 am, 5 am. Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Ich habe nichts gehört. 12 Uhr schon da. Der war um 12 Uhr schon da. What the fuck? Peter? Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. What the fuck? Oh, Alter! Ist so ein Arschloch. Bonnie kriege ich jetzt langsam hin, aber Chica, alter. und plackert das? Ey, Bro, bitte. Bist da. Fick dich. Und die auch. Komm schon, es ist fast vorbei. Gott, endlich. Alter, war das schwierig. Also mein Herz... Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Oh Mann. So, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte seid doch in der nächsten Folge dabei, wenn ich mir Nacht 3 gebe. Und... Ja, bitte seid seelisch für mich dabei. Ich habe Angst.